Ich finde es ist ein geeigneter Zeitpunkt äh, mit 18 Jahren und äh, natürlich auch noch mit dem, dem am Sieg in seinem letzten internationalen Grand Prix. Also besser äh, und schöner hätte das Weihnachtsgeschenk nicht ausfallen können. Und ich finde es toll, dass er sich so präsentiert hat und auch so sich aus dem Sport verabschiedet. Was mir mega viel Spaß macht und ich glaube ihm auch, ist in der Kür starker Galopp, einem Piorette und zurück die Wechsel. Also da kann ich jetzt eigentlich so richtig knacken lassen, wenn er so richtig gut drauf ist und äh, das hat dann schon wirklich was mit starkem Galopp zu tun. Paddock und Koppel äh, natürlich und irgendwann weiten wir das immer mehr aus, bis dass wir äh, äh, ähnlich wie bei all unseren anderen Pferden, äh, wie auch beim Satchi, äh, das, äh, das wirkliche Weidepferd und Rentnerpferd haben. Aber vorläufig werden wir natürlich noch ein bisschen reiten. Und das wirst weiterhin du machen? Ja, es hat sich noch kein Freiwilliger gefunden. Er <lacht> ist schon ein extremes Charakterpferd und er äh, hat mein Leben wirklich intensiv begleitet und äh, hat mich auch richtig miterzogen. Wir haben uns versucht, gegenseitig zu erziehen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Und, äh, aber in, eigentlich hat er in den letzten Jahren unheimlich konstante Leistung gebracht hat wirklich ähm, von 15 bis, bis jetzt wirklich, äh, ich meine, er hat fast eine Einzelmedaille gehabt in, in, in, in, äh, in Aachen und äh, er ist wirklich über äh, sich hinausgewachsen und hat seinen ganzen Körper äh, zum Sportler umfunktioniert und ich finde, dass er jetzt auch einen würdigen und schönen Abschluss verdient hat.